Da seht ihr die Starterbatterie. So rum stand die vorhin nicht. Nee, die stand andersrum. Und die Kabel, die passten so wunderbar, nur richtig schön von der Verlegung her, so wunderbar an die Anschlüsse dran. Ja, der Rasenfreak, der hat nicht auf Plus und Minus geguckt. Ich hab die Plus- und die Minuspole vertauscht! Ja, es gibt jetzt bei Toro eine Startroutine für solche Maschinen. Die Hydraulik war völlig leer und damit die Pumpe wieder erstmal Öl kriegt und nicht die Belastung so hoch ist, muss erstmal der Motor gestartet werden, ohne dass er zündet. Das heißt, man zieht ja einen Stecker ab von der Dieselpumpe. Das soll man jetzt 30 Sekunden laufen lassen. Jetzt soll man starten. Jetzt stecke ich den Stecker rein. Dann muss ich nochmal mal pumpen, damit der Diesel an die Dieselpumpe kommt. Und dann sollte er anspringen. Das ist jetzt der entscheidende Moment. So Gut. Gesteckt. So, jetzt bin ich ja gespannt. Ey. Ja! Yeah! Oh, läuft der geil! Zwei Leitungen vertauscht. Rechtes Vorderrad, Schläuche getauscht. Der eine fährt vorwärts, der andere fährt rückwärts. So, lieber Rasenfreaks, es ist jetzt soweit. Die Räder drehen in die unterschiedliche Richtung. Ich muss das rechte Rad noch mal umschrauben, die Hydraulikschläuche noch mal tauschen. Jetzt drehen beide Räder in die Vorderrichtung und es folgt, wenn es gut läuft, der Rollout. We are Ob irgendwo Öl ausläuft, dann sieht alles gut aus. Murphy's Law, was schief gehen kann, geht schief. So, jetzt hat der Motor komplett überhitzt. Das Kühlwasser hat gekocht. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Jetzt öffnet er anscheinend irgendein Ventil nicht. Oh, also, es sind schon noch ein paar Anfangsschwierigkeiten. Aber so muss das sein. Es ist brutal heiß heute. Wir haben den 25. Juni und hier ist die Mega-Hitze. Wir hatten heute 35 Grad, jetzt sind es immer noch 31 Grad, abends um halb acht. Ich habe leider hier fünf Fehler gemacht. und Jetzt versuche ich gerade den vorletzten Fehler zu beseitigen. Heute Nacht fiel mir ein. Ich habe vielleicht hier in dem Schlauch mein Papierstopfen vergessen. Es ist furchtbar. Jetzt hoffen wir mal, dass der wirklich noch da drin ist. Und dass deswegen die Kühlung versagt hat. Ach, das ist doch fatal, ey. Da sieht man nichts. Es kann jetzt nur noch sein, dass der Stopfen ganz oben hochgerutscht ist bis vor die Pumpe. Nix drin Scheiße Nix drin oh. Das war's nicht, Freaks. Jungs, er lag hinter der Maschine. Ich habe das nicht gesehen. Ich hab ihn. Ich hab den Stopfen! Yes. <lacht> Ja, das war's. Der Toromet. <lacht> ich hab's geschafft. Es scheint alles zu laufen. Ich hoffe, jetzt ist wirklich auch alles dicht. Ich muss jetzt immer schön die Hydraulik kontrollieren und ob irgendwo noch jetzt eine Unichtigkeit ist. Aber das sieht schon mal ganz cool aus. Cool. Fertig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.